kassierst gleich so einen Headshot und du wirst schreien. Noch nope. mhm. Und ich bin fein raus. Ja jetzt schon. Scheiße. Ha, die werden es noch bereuen. Nie ans Bein gepisst zu haben. Mhm. Da pisst niemand ans Bein. ist das du? Ich würde nicht schießen. Dann hört dich der von rechts. Ja, jetzt on two. Ganz miese Nummer. Ja, nice. Die Atom Ich hab doch gesagt, die berauben es noch. <lacht>